Ich habe in meiner Beschreibung von ähm, von richtlinien und äh, wie mache ich da weiter Von Gesetze äh, geschrieben und ich hoffe, das hat äh, niemanden geschreckt. Ich glaube, es wäre in dem Coronavirus, dass keiner auf meinem Druck gekommen ist. Ich sehe gerade, wie viele Leute da sind. Ähm, und ja, ich wollte eigentlich äh, einfach Geschichten erzählen und die erste beginnt in Brüssel, wo ich heute bin. 2003 wurde hier die Public Service uh, Information Directive und kurz PSI-Richtlinie vom EU-Parlament erlassen. 2013 kam die zweite Version, die dann 2015 in deutsches Recht umgesetzt wurde als... Muss es lesen? Informationsweiterverwendungsgesetz ähm, klingt äh, super bürokratisch und die meisten haben nichts davon gehört. Äh, die Idee dahinten, dahinter ist aber ziemlich einfach und spannend. Äh, der öffentliche Sektor ist besonders in der EU äh, datenintensiv und und Wiederverwendung von diesen Daten kann positive wirtschaftliche, demokratische, soziale und kulturelle Effekte bringen. Und das will man damit fördern. In der nächsten Version von dieser Richtlinie, die im Sommer 2019 vom EU-Parlament gestimmt wurde und bis Sommer 2021 in nationales Recht umgesetzt sein muss, ist es viel klarer, es das heißt die Open Data Richtlinie. Ich werde jetzt nicht das ganze Gesetz vorlesen. Ich wollte aber ein paar Rosinen äh, herauspicken. Das erste ist, dass da ein wahres äh, Weiterverwendungsrecht entsteht für alles, was vom öffentlichen Sektor publiziert wird. Das gilt für Daten vom Bund, von Ländern, von Landkreisen, von Gemeinden, aber auch für alle juristischen Personen, die von ihnen äh, finanziert werden um nicht gewerbliche Aufgaben im Allgemeininteresse zu erfüllen. Ähm, nicht gewerblich heißt, dass zum Beispiel Verkehrsverbände nicht darunter fallen. Äh, glücklicherweise soll das aber mit der 2019-Richtlinie ändern. Äh, hochwertige Datensätze müssen nämlich ab 2021 auch weiterverwendbar sein. Und äh, für Echtzeitdaten gilt das auch für APIs. Äh, klar, damit Daten aus dem Versorgungs- und Transportsektor gemeint ist, äh, schreibt, auch, äh, das schreibt auch das EU-Parlament, die EU-Kommission schreiben das. Ähm, und ähm, was, was, ja, was hochwertig ist, äh, das wird dann europaweit von der Kommission entschieden. Und äh, ich hoffe, dass da die OpenStreetMap Foundation und äh, die Foskis äh, eine gute Überzeugungsarbeit machen werden. Ähm, aber ein, ein Landesvermessungsamt zum Beispiel ist, ist, ist, ähm, ist keine GmbH. Oder, oder eine Gemeinde ist keine GmbH, die dem, dem Staat gehört. Und das fällt dann alles äh, darunter. Ähm, es gibt andere Ausnahmen, sensible und persönliche Daten und Logos, äh, geistiges Eigentum Dritter, lebende Kunst, zum Beispiel Theater und Tanz äh, und so weiter, sind ausgeschlossen. Es steht erst zu den Kosten drin. Ähm, die Kosten... Äh, äh, drauf begrenzt auf, ähm, also den Preis wird auf die Marginal marginale Kosten beschränkt. Das, äh, das heißt die Kosten, die durch Reproduktion, Bereitstellung und äh, Weiterverbreitung verursacht werden. 2020 ist das aber meistens unbedeutend und normalerweise soll man die dann aber kostenlos runterladen können. Äh, diese Kostenregeln gilt nicht für öffentliche Stellen, die ausreichende Einnahmen erzielen müssen, um diese öffentlichen Aufträge zu erfüllen. Ähm, das Geschäft mit Geodatenverkaufen äh, bringt aber schon lange nicht mehr viel Einnahmen. OpenStream hat dieses Markt einfach komplett kaputt gemacht. Und es wäre schwierig zu beweisen, dass man zum Beispiel als Landesvermessungsamt diese Einnahmen erzielen muss. In Luxemburg wurden diese Daten typisch zwei-, dreimal verkauft an äh, eine Stromgesellschaft oder ähnliche Sachen, wo sowieso am Ende der Bürger dafür zahlt. Und äh, die, die, die Leute haben das dann auch für intern, für die Gemeinden oder für Baugenehmigungen und solche Sachen. Das heißt, es war sowieso im Kreis, ähm, in der 2019-Richtlinie muss eine, eine Liste von solchen Stellen, die, die da Einnahmen einsammeln müssen, äh, die Liste muss, ähm, muss online veröffentlicht werden von den, von den Staaten. Das heißt, es kann nicht mehr jeder äh, probieren, dazu verstecken. Und die 2019-Version sieht auch vor, dass die Weiterverwendung in der Regel kostenfrei ist. Dann steht heute auch schon drin, welche Nutzungsbestimmungen man vorsehen darf. Meine Nachbarn aus dem Rheinland-Pfalz haben sehr gute Geodaten, die leider, leider unter der Datenlizenz Deutschland Namensnennung liegen. Und die Datenlizenz Deutschland ist so eine Insellösung, in diesem Fall eine, wird eine Namensnennung verlangt, die mit OpenStreetMap und anderen Karten leider inkompatibel ist. Und ich weiß nicht, ob in, im Saal oder Online-Leute sind, die Daten zur Verfügung stellen, aber bitte, bitte nutzt die CC-Lizenzen und keine anderen. Äh, Insellösungen haben unvor, unvor, unvorgesehene Nebenwirkungen, sind international vielleicht unzutreffend und inkompatibel und bestimmt unbekannt und sind eigentlich eine Grenze zur Weiterverwendung. Ähm, Im Gesetz steht auch zu den äh, Nutzungsbestimmungen etwas ganz Interessantes. Die Nutzungsbedingungen dürfen die Möglichkeit der Weiterverwendung nicht unnötig einschränken. Und äh, das Wort unnötig ist, ist das interessant. In Luxemburg war ich 2016 äh, technischer Leiter des nationalen Open Data Portal und wir haben uns da die Frage gestellt, was ist nötig und was ist einfach nice, ist Namensnennung, ist chair-alike, ist es nötig. Und äh, ich habe meinen Browser ver verloren, wo seid ihr? Da seid ihr. Ähm, und wir haben uns dann entschieden, ähm, um, um zu empfehlen, alles unter CC0 zu setzen, alles frei, keine Bedingungen. Ähm, äh, die, die sind ja nicht nötig. Ähm, auf dem Datenportal ist aber eine Gebrauchsanweisung, äh, die äh, nicht äh, kein legaler Text ist, aber etwas äh, Soziales, etwas Ethisches. Und das ist ganz einfach, zitiere die Quelle, wenn es fair ist. Äh, zu zitieren, erwähne die Änderungen an den Daten und äh, stelle die geänderten Daten unter der gleichen Bedingungen zur Verfügung und pass auf, wenn die Daten dynamisch sind, dass du immer die äh, äh, neueste, aktuellste Version brauchst. Und das haben wir nicht selbst erfunden, äh, wir, haben, äh, wir haben solche, solche Richtlinien auch äh, bei, der, bei der Date Gallery bei der Digital Public Library of America und beim Projekt Europeana äh, gesehen. Die verwenden sowas auch. Und äh, ja, weil Gesetze bringen, bringen legale Texte, bringen einen, einen nur so weit, ähm, guten Willen muss man äh, Keiner von uns hat äh, gute Erinnerungen von, von rechtlichen Drohungen oder freut sich auf eine eine Klage vor Gericht. Und meine zweite Geschichte äh, verläuft in Luxemburg. Ich habe ein Open Data Portal Projekt eng mit dem Kadaster und Vermessungsamt zusammengearbeitet, äh, weil sie mit dem Geoportal nützliche Erfahrungen äh, gesammelt hatten. Der Direktor wollte von Open Data nichts wissen. Das ist doch nur dieser verrückte Guillaume Richard, der unsere Daten klauen will. Äh, ich war oft im Gebäude und immer nach dem Mittagessen ich, ist er durch den Betrieb gegangen, um zu sehen, was so alles läuft und hat unsere Meetings auch Er hatte sich immer für, für Eisenbahn interessiert und hat mal erzählt, er würde in seinem nächsten Urlaub gerne nach Ungarn fahren, um zu seinem Buch über äh, ungarische Schmalspurbahnen äh, zu schreiben. Er wollte ein Buch schreiben und äh, der Kollege, bei dem ich äh, zum Meeting war, hat äh, mich ganz böse geguckt, weil ich habe da angefangen, Fragen zu stellen und was sind die kleinen Dieselloks und so weiter und welche Karten würde er eigentlich in seinem Buch äh, benutzen? Und äh, der Kollege hat es so ganz stark mit den Augen, wollte. es ist äh, ganz lange geworden und der Kollege wollte arbeiten. Aber der Direktor wollte noch nicht, welche Karten, wollte aber vielleicht mit dem Femme-Dort äh, oder mit den Ein Gesellschaften gucken. Äh, er hatte aber äh, bis jetzt nur viel Erfolg gehabt. Und ich habe ihn gefragt, ja, äh, kennst du den Open Railway Map? Das kannte er nicht und ich habe ihm das gezeigt und er war dann sehr begeistert. Und als er, als er entdeckte, dass da so viel auf es und eigentlich von ihm nur eine, eine, Namens-, eine Quellenangabe wollte. Und ich habe angefangen, ihm zu zeigen, wie in Luxemburg die Schmalschmobahn, die mein Ururgroßvater Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut hatte, und äh, die, die Eisenbahn wurde in den, in den 50er Jahren abgerissen. Ähm, wenn man auf Open Rail so reinzoomt, dann äh, ist die auch da drauf. Und ähm, da waren aber noch viel, ähm, viele Punkte, wo, wo das nicht ganz genau war. Und äh, wo Löcher waren oder wo wir einfach gar nicht wussten, wo die Eisenbahn äh, vorher lief. Und ähm, er als Experte will das doch wissen und ob er mir das zeigen könnte. Und ähm, ja, das konnte er mir gerne zeigen und er hat äh, noch eine halbe Stunde da, darüber geredet, wie die Eisenbahn äh, da überall lief und äh, dass da sogar die Trasse gebaut wurde. Da lief aber nie eine Eisenbahn und, äh, und so weiter. Und ich habe dann gesagt, das ist eigentlich schade, dass äh, die, die schöne alte topografische Karten, die der Kadaster auch gescannt hatte, dass wir die nicht dafür benutzen dürfen. Äh, weil dann würde man die Eisenbahn auch ganz deutlich sehen. Und der Kollege, der, der vorher schon protestiert hat und uns rausschmeißen würde, der würde sehr still. Der Direktor hat gesagt, ja, damit habe ich kein Problem. Und ähm, wenn die Karten unklar sind, habe ich gesagt, oder die, die Skala ist schwierig macht, Und Sie sehen, wo das genau war. Ähm, auf den Luftbildern sieht man manchmal noch ganz, ganz genau die, die Narben von, von der Eisenbahn. Ja, aber klar sollte ihr das benutzen. Er ähm, soll da alles benutzen können. Und so bekam Luxemburg eine Menge von De Geodaten komplett offen. wahrscheinlich die beste Karte von historischen Eisenbahnen. Trotzdem äh, haben wir diese riesige Menge von Geodaten runter benutzt. Ähm, wir haben viel für OpenStreetMap benutzt. Die Luftbilder ähm, benutzen wir sehr viel. Ähm, aber zum Beispiel die, die Adressen, die will ich seit Jahren in OpenStreetMap importieren. Und es ist soweit an an Datenbugs teilweise gescheitert, aber hauptsächlich an Zeitenmangel, ähm, weil äh, Karten muss man schon, Daten gehen nur so weit. Ähm, meine, meine Freundin Ann hat bis zur Luxem luxemburgischen Botschaft im Kosovo gearbeitet und als ich da zum ersten Mal im Urlaub war, wollte ich sie auf der Arbeit besuchen und Adresse gefragt. Oh, das ist kompliziert. Und wie heißt dann die, die Straße? Ich finde, dann stimmt die große luxemburgische Flagge und hm, das ist eigentlich auch kompliziert. Und ja, wie, wie heißt dann die, die Nachbarschaft, um da wenigstens nach dem Weg zu fragen? Und, hm, eigentlich ist es auch kompliziert. Und Christina ist die jüngste Hauptstadt Europas. Es ist eine Stadt, in der jahrelanger Frieden einen ständigen Wechsel der Straßennamen gebracht hat und endlos viele neue Straßen gebaut wurden. Einheimische verwenden oft äh, manchmal längst vergangene äh, Wahrzeichen oder alte oder umgangssprachliche Namen, wenn sie den Weg weisen. Und ja, es ist ziemlich verrückt, als... Äh, Ausländer. Der Kosovo hat sich, äh, das Kosovo hat sich dazu kürzlich ein neues, umfassendes äh, landesweites System von Adressen und neue Straßen abgegeben. Das ist ein riesiges Projekt, äh, das 2011 gestartet wurde. Und die Botschaft hatte in den drei Jahren, wo an im Kosovo äh, seine Adresse dreimal geändert. Ich habe es mit, mit ich habe so gut wie möglich probiert. Da war schon recht viel drin. Es fehlten aber häufig öfters Straßen und Straßennamen. Durch den Hackerspace von Pristina äh, habe ich die kleine lokale Community getroffen. Und wir haben einen Vortragsabend organisiert, um zu versuchen, neue Mapper zu rekrutieren. Eine Person vom Katasteramt ist dann aufgetaucht in seiner Freizeit. Und es kam heraus, dass nicht wirklich Kontakt mit dem Kanaster stand. Und manche Leute waren so misstrauisch. Der, der wäre doch nur hier, um uns auszuspionieren. Und da, da würde nichts Gutes rauskommen. Das Wichtigste, wenn man, wenn man, ähm, was, äh, wenn man Geodaten äh, ankommen will, oder wenn man irgendwas erreichen will, äh, ist, einen Alliierten innerhalb des Betriebs zu haben. Das ist das, das Beste, was man haben kann. Und mit seiner Hilfe äh, konnten wir uns äh, mit anderen Leuten beim Kadasteramt treffen. Und es wurde ganz schön, dass wir alle äh, von einer Zusammenarbeit profitieren würden, um die neue Straßen und Adressen in Umstriban zu integrieren, damit sie von den Leuten besser bekannt und äh, genutzt werden können. Wie beim Direktor vom, vom Luxemburg, Kataster, war das Entscheidendste, war das, das Wichtigste und ist, was ist für mich drin. Und die Daten haben wir also im Januar bekommen und es war eine wirkliche Ameisenarbeit, um das überhaupt nutzbar zu machen. Die Geometrien haben wir konvertiert, die Straßennamen, die waren für diese ähm, Straßenschilder gedacht, das war alles. Geschrieben und wir haben das umgewandelt und das mit, mit vielen Spezialfällen. Wir haben äh, Werkzeuge für die Kartografen entwickelt, äh, kartenkacheln Listen von fehlenden Extra und ähnlichen Namen und eine, eine Karte der fehlenden Straßen, die man da unten rechts sieht, ähm, haben wir gemacht. Und im, im März und April haben wir mit Mappetons angefangen. Die ganze Community hat äh, mitgemacht. Äh, viel gewachsen, sowohl lokale Mappers als in der, in der Diaspora und Firmen haben mitgemacht. Und Ende 2019 hatten wir das ganze Land durch und sogar ein Dutzend Verbesserungsvorschläge zurück an das Kadasteramt geschickt. Auf uns reden man bis jetzt im Kosovo so gut, dass äh, für den 2020 äh, Zensus äh, die App äh, Maps.me zur Grundausstattung von jedem Volkszählern äh, gehört, jeder Taxifahrer und sogar der deutsche Botschafter äh, benutzen es. Die Hauptstadt Pristina äh, benutzt sehr für die offiziellen Touristenkarten, die man da oben rechts äh, sieht. Und die so wird das... Angestiftet haben für die und zum Vizeminister für Kultur, Jugend und Sport. Vielleicht hat das auch positive Effekte für Open Data. Also ihr könnt den Politikern sagen, wenn du Minister, wenn du mit uns arbeitest und Open Data machst, dann wirst du Minister. Die Community hat im Oktober auch eine große Konferenz für ganz Südosteuropa organisiert, die man hier links sieht, ähm, wo auch Be Beamten vom Katasteramt äh, gekommen sind und äh, Neppe aus, aus den ganzen Balkanländern waren da. Äh, das war äh, ziemlich toll. Und die Zusammenarbeit war äh, für den Katasteramt so erfolgreich, dass wir jetzt mehr Daten bekommen administrative Grenzen und so weiter bekommen werden. Und äh, die haben ja dann auch erzählt, der ja, Atomturm hatte die die Straßen- und Adressenseitendaten Daten gleichzeitig bekommen. Und die haben, soweit ich weiß, ist das noch immer der Fall, äh, bis heute noch nichts damit angefangen. Ähm, Daten haben immer eine menschliche Komponente, äh, besonders Geodaten. Und vorher habe ich gedacht, äh, OSM ist eigentlich ein Datenprojekt. Und äh, die Daten sind das wichtigste. Es geht um offene Daten und nicht besonders die Community. Das äh, war aber ein Irrtum. Die Menschen, die die Daten sammeln, zusammenfügen, veredeln und besonders weiterverwenden, machen den Wert draus. Bei offenen Daten ist es genauso. Äh, besser und stärker ist man zu viele. Man überzeugt mit dem Wert, äh, den den Datengeber davon bekommt. Und mit meinem Vortrag fühle ich mich auch so. Ich hoffe, dass ihr es weiterverwenden könnt und hoffe auf viele Fragen. Weil wenn offene Geodaten gesetzlich vorgeschrieben, interessant und nützlich sind, haben wir dreimal gewonnen. Wenn man das kombiniert, ist eine Eröffnung unvermeidbar. Danke. Vielen herzlichen Dank. Ähm, gibt es Fragen aus dem Saal? Okay, dann habe ich eine. Ähm, und zwar, was glaubst du, was ist der beste Weg, wenn man mehr offene Daten rausbekommen möchte? Ist, soll man mit Leuten sprechen? Was, was soll man tun? Was denkst du, was, was könnte so ein guter äh, Einsatz sein, den vielleicht jeder irgendwie machen könnte? Ja, unbedingt sprechen äh, mit, mit anderen Leuten, die, die an den Daten interessiert sind. Und auch mit dem Datenbesitzer. Äh, äh, die wissen meistens gar nicht, dass es uns gibt und dass wir uns dafür interessieren und dass wir damit etwas äh, Tolles machen wollen. Äh, es geht normalerweise viel besser nach dem, nach dem Meeting als... Also, weniger Und erklären, was man damit machen will. Erklären, was hallo. Ja, sorry, ich wollte. Äh, wir haben etwas Latenz hab gerade. Ja. Aha. <lacht> also, äh, mehr mit Leuten treffen, weniger nur Mails schreiben. Ja, ja, ja. Äh, <lacht> Schreibt eine Mail und ja, dann können wir uns treffen. Okay, vielleicht doch noch irgendjemand mit einer späten Frage. Ja, Augenblick. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit dem Kadasteramt ge äh, geplant jetzt? Jetzt habt ihr quasi deren Daten, ihr habt eure Daten bei OSM eingetragen. Wie macht ihr jetzt weiter mit der Kooperation? Mit dem mit dem Katasteramt äh, Luxemburg oder Kosovo? Egal. Egal. Äh, mit dem Katasteramt Luxemburg. Äh, da stecke ich manchmal Sachen rein. So, ich habe da einen Fehler gefunden und so weiter. Ich höre da leider nicht äh, viel zurück. Äh, ich ich würde mich freuen, wenn, ich da, wenn, wenn da eine bessere Zusammenarbeit äh, kommen würde. Im Kosovo sind da äh, regelmäßige Treffen geplant ähm, und haben wir auch schon angefangen. Und äh, ich war aber also seit, seit Oktober nicht mehr da. Ähm, aber die lokale Community macht es weiter und die äh, machen regelmäßige Updates. Und äh, ja, wir haben... Wir haben das und das und das jetzt importiert und das und das, das und das ist aufgefallen. Und äh, es ist auch toll zu hören, ähm, dass das mit dem Zensus haben, die uns ähm, da auf so, ein, so einem Meeting äh, erzählt. Und äh, ja, das, da hat sich jeder gefreut, dass, dass sowas gekommen ist. Ja, danke nochmal für deinen Vortrag, würde ich sagen. Nochmal Applaus. Danke.